Die Urbane, weil du Racial-Profiling und Abschiebungen stoppen willst. Die Urbane, weil du Sport und Schule dekolonisieren willst. Die Urbane, weil du bedingungslose, menschenwürdige Versorgung für alle willst. Die Urbane, weil du kostenlose Öffis für alle willst, frei von Kontrollstress, Belästigung und Übergriffen. Die Urbane, weil du Wahlrecht für alle willst. Ab 14 und unabhängig von Pass und Status. Die Urbane, weil du rassistischen Terror und weiße Vorherrschaft bekämpfen willst. Die Urbane, weil du Klimaziele radikal verfolgen willst. Die Urbane, weil du Wohnraum für alle und deutsche Wohnen und Co. enteignen willst. Am 12.02. Dein Kreuz bei Die Urbane. Listenplatz 28, Abkürzung DU.